Wir verbringen unseren Tag in sozialen Medien, suchen Anerkennung von anderen oder erklären uns gegenseitig, wie schlecht die Welt ist. Wie wär's, wenn wir, statt uns zu beschweren, uns in der Vielfalt unserer Meinungen verbinden, gemeinsame Anliegen diskutieren und wirklich lebensverändernde Vereinbarungen treffen? Das ist Desidim. Ein politisches Netzwerk, eine Plattform für demokratische Mitgestaltung, einfach zu verwenden, für jede Gemeinschaft, von der kleinsten bis zur größten. Wenn du zum Beispiel die Stadtverwaltung bist und das öffentliche Budget verwalten musst, hilft dir Desidim. BewohnerInnen können Vorschläge machen, wie diese Gelder eingesetzt werden sollen, ihre Machbarkeit prüfen und darüber abstimmen. Außerdem kannst du in Echtzeit verfolgen, wie die ausgewählten Projekte umgesetzt werden. Wenn ihr hingegen eine Gruppe von Menschen seid, die sich als NGO, Genossenschaft, Verband oder Kollektiv organisieren wollen, hilft auch euch Desidim. Es erleichtert euch, in Kontakt zu kommen, Informationen zu teilen, Meetings zu planen und Versammlungen zu organisieren, um euer gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Plattform passt sich euren Bedürfnissen an, Desidim entwickelt und verbessert sich ständig. Dank des Open-Source-Prinzips wächst es durch die Arbeit von Menschen weltweit. Es ist ein politisches Netzwerk, mit dem sicher und kostenfrei Entscheidungen getroffen werden können. Und es schützt deine Privatsphäre. Decidim ist ein digitales Werkzeug, um die Demokratie der Zukunft zu bauen. Demokratie fühlt es sich noch nie so echt an.